Die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft sind deswegen ähm, zwingend nötig in einem ganz funktionalen Sinne, weil wir ohne freie Kunst und Wissenschaft mit der Überkomplexität, der gesellschaftlichen Überkomplexität unserer Welt überhaupt nicht umgehen können.